Hi Jutta. Hi, hi, schön dich zu sehen. <lacht> <lacht> so, jetzt haben wir ja aber auch noch zwei Minuten vorher. Jetzt kann man hier noch gemütlich seinen Tee aufbrühen. Ja, oh ja. ja, aber ich habe schon hab die Aufzeichnung ich... begonnen. Aber ist ja also, Du siehst so verändert gut. aus, Jutta. Irgendwas ist anders. Wahrscheinlich sind es die Haare. Ja, ich habe die hochgezwirbelt. Ah. Ja. <lacht> <Schön>. <lacht> Ach, ich habe gar nicht ähm, die Kamera an. So. Tamara kommt auch. Wer ist das denn? Nein, ich, hab, ich habe äh, Kamera falsch betont. Ich habe da Kamera gesagt. Ach so. Blatchenka, so. ist da. Hi, Blaschenka. Hallo, Blaschenka. Hallo, ich bin jetzt gerade ko, Ich muss mich noch leugnen. Ja. Lern dich. Willkommen. Wir haben auch das noch gerade. Ich nachher irgendwann. Okay, tschüss. Ciao. Ciao. Beim Arik ist, ah ja, der hat sein Mikro ausgestellt, scheinbar. Ja, da ist so ein Symbol. Der Andreas ist auch unterwegs. Denke ist... ich schon, ja. Ja, der kommt. Und vielleicht Frank hat sich auch angemeldet. Ja, genau. ja. Ich brauche noch ein bisschen Milch für meinen Tee. Zehn Sekunden bist du wieder da. Ja. Melk die Kuh. Genau. Ja. Hast du noch mal in die Agenda reingeschaut, Birgit? Ähm, äh, meinst du das, was um 18.35 Uhr da noch reingekommen ist? Ja, das kann sein. Mhm. Naja, ist egal. Also ja, ich, ich äh, kann schon umgehen dann. Mhm. Und die Agenda macht ja ähm, Andreas. Nee, ich. Du machst nach, die Agenda. Nach unserer Absprache. Ah, so, okay, okay. Gut, ah, cool. der letzten Absprache. Ja. Ah, okay. Aber Andreas weiß das vielleicht noch gar nicht. Ja, das kann sein. Ach so, okay. Ja. Ich habe es aber, glaube ich, eben in Chat geschrieben. Ich würde jetzt mal gucken. Oh, der Andreas hat ja noch ganz viele Sachen reingeschrieben. Okay. Er ist noch in, im Google Doc. Ja, genau. da ist er. Hi. Mir ist eingefallen, dass ich das ja eigentlich mal angucken sollte, <lacht> bevor ich. Äh Starte. Ja, hallo. Und ja. ihr zeichnet schon auf? Ja, ne? Ja. Genau. Seid geguckt Andreas, kurze Info. Also ich würde dann das mit der Agenda moderieren, sozusagen. Ah, okay. Ne? Mhm. Ja. Ich glaube, wir fangen auch an. Andi war immer sehr präzise mit dem Gong. Vielleicht machst du den Countdown. Ich bin bereit mit dem Gong. Ja. Ich? Ja, mach den genau. PC. Augenblick. Dazu brauche ich eine Uhr, oder? Genau. Nein, das ist schon eine Minute drei, zwei, nach drei, 9, so, 9. Eins, genau. Okay. Also, ich zähle runter von 5. 3, 2, 1, 5, Risiko. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah. Kunstdorf. Kunstdorf. Oh ja. Ja, ja, Kunstdorf. Die meisten von euch habe ich jetzt eigentlich ich ja persönlich schon gesagt. Ich stelle jetzt hier eine sehr schauerliche, unterüberhebliche Frage. Die ja dann jeder für sich am Ende dann, also nicht gleich jetzt, sondern am Ende dieses Kunsttalks, dieses großen, uns allen veränderten, eingehenden, besinnlichen Ereignisses beantworten dürft. Genauso flapsig oder überunterheblich, individuell, generalistisch, wie die Frage das hergibt. Da gibt es ja auch in der Grammatik dann gerne verschiedene perspektivische Winkel. Und dazwischen freue ich mich total. Jutta ist ja richtig engagiert mit der Agenda schon. Genau, und am Ende zehn Minuten vorher, wir machen heute nämlich auch von der Aufnahmespur, ganz genau, eine Stunde. Hi Frank. Cool. Hi. Und die Frage, die ich jetzt stelle und ihr am Ende dann persönlich beantwortet mit mir zusammen, genauso einfach wie sie klingt oder schwierig wie ihr sie wollt, wie geht's es den denn heute? <lacht> Also jetzt nicht, dürfen wir jetzt nicht jetzt beantworten. Glorreiche Meditations, Koordinations, Moderations, Gruppendynamische, Leitung weit okay. weiter an Naomi. Also es sind, nochmal äh, zur Frage, ist diese Frage auf uns gerichtet oder? Genauso wie ihr es wollt. Du ah. kannst es genauso beantworten, wie du willst. Okay. Gut, okay. Ja, dann gucke ich jetzt mal in unsere Agenda und... Äh, ich sehe das jetzt erstmal als Vorschläge, die Rahmengestaltung von Godot, die ist fix. Und dann müssten wir uns halt noch einigen, weil ich glaube, zumindest mal mit der, mit der Reihenfolge einigen, weil mir scheint, das würde länger dauern als eine Stunde. Und dann, wenn wir eine Reihenfolge machen, dann also da ist das Ding, wir machen halt wirklich eine Stunde Öffentlichkeit, also eine Stunde wird aufgenommen, dann mache ich den Cut und dann ist einfach die Aufnahme weg, aber wir haben immer noch Gespräch. Das heißt, die ganzen Inhalte, die wir, für uns eigentlich letztendlich wichtig sind, gehen dann weiter, solange wir das brauchen. Das einzige Sache ist, wir haben ja jemanden, der tatsächlich arbeitet und nicht nur Spaß hat, so wie alle, der aber nie hier ist, sondern alles, was außenrum ist, verkörpert, der nennt sich Filterraum. Und das letzte Mal dauert weiß nicht, ob es schon aufgefallen ist, aber dauert er jetzt ein bisschen, dass der neue Cut kommt. Deswegen bin ich jetzt total auf seiner Seite und mache einen. Also deswegen bin ich Nach einer Stunde der Öffentlichkeit weg, aber wir machen dann so lange wir wollen. Genau. Deswegen machen wir jetzt eine Prioritätenliste sozusagen und was dann. Äh, weiter hinten ist und nicht mehr drankommt, das, dann ist es halt so. Ne? Ist aber auch nicht wenig Zeit. Ne? Man kann auch immer verschieben, also und das nächste ich, äh, Mal. Ich äh, lese die jetzt gerade mal vor noch ähm, und dann machen wir die Entscheidung, was zuerst, zu zweit, zu dritt kommen soll. Also hier von der Reihenfolge hier steht jetzt hier, dass ich äh, Aktionen im virt virtuellen Raum vorstellen möchte und zwar. An den Beisp Beispielen Second Life und Prezi. Dann. dann ist bei mir äh, jetzt diese Frage rund um Materialästhetik und Gehaltsästhetik aufgetaucht. Äh, das hatte der Arik ja in dem Chat äh, da angetönt, wie die Schweizer. Wird Arik da selber sprechen dann auch? Arik? Ist Arrik da? Gehaltsästhetik, Materialästhetik, nämlich da bist du auch sehr eloquent in der Gegend, oder? einiges eloquenter als ich jedenfalls. Ich werde ja hier völlig unbewusst ausgebeutet. Mit also, Marc War das Arik eben? Weiß ich nicht, er hat es sicher gehört. Arik schreibt. Arik, genau. wir nee, erst später steht rede. rede. Na, das ist nee, schon was. Okay. Nein, aber generell. Steht ja. Steht. ja. Also. Von meiner Seite aus ähm, wollte ich nur mal festhalten, das ist so ein ganz roter, ganz heißer Faden für mich, wo ich unheimlich froh bin, wo ich irgendwie das Gefühl habe, jawohl, also in der Richtung, da komme ich, äh, da komme ich weiter mit einer Erklärung. Und das muss auch jetzt nicht heute sein. Wenn sich jemand bereit erklärt, das so ein bisschen auszuführen, fände ich das super. Ich selber kann es nicht. Ähm, ja. Aber ich finde es ein total gutes Thema. Ähm, dann habe ich hier als nächsten Punkt Birgit, Fragezeichen. kunst -talk setting zwischen Verbundenheit und Freiheit. Das habe ich für sie formuliert. Das stammt aus einem Gespräch, was wir zu zweit hatten und wo sie meinte, sie wollte da noch mal drauf eingehen. Äh, weiß ich nicht, ob das noch so ist oder ob sie das anders formulieren möchte. Dann ist der Punkt Andreas von Andreas Überforderung Inspiration Overdrive. Das könnte vielleicht mit dem vorhergehenden zusammen behandelt werden. Also Inspiration Overdrive ist so meine, habe äh, ich zusammen meine erste äh, Erfahrung oder meinen mein ersten Kollaps in, in Bezug aufs Internet. Ah, ja. äh, hab ich, mhm. Den habe ich so genannt, weil ich also äh, finde das, was also äh, vielleicht auch, auch äh, Platschenka und Kunstbabs äh, äh, erlebt haben, dass man das eben auch zum Teil aus dieser Überforderung mit diesem Medium äh, herleiten könnte. Und äh, damals habe ich also äh, dieses Inspiration Overdrive äh, als, als Merkmal meiner ursprünglichen ersten Twitter-Erfahrungen äh, eingeführt, um das äh, irgendwie kenn zu kennzeichnen. Da kann ich dann aber drauf äh, kommen, wenn wir den, den Punkt mal ansprechen. Darf genau. ich da kurz so reinspringen, zu so der Überforderung mit dem Medium? Ich glaube, das ist tatsächlich nicht mal nur eine Realität, sondern auch ein bisschen eine perspektivische Sache. Nämlich theoretisch ist es in diesem Fall ja gar nicht möglich, davon überfordert zu sein. Eher die Einzige, was möglich ist, ist, dass man völlig unterfordert davon ist. Ne? Hm. Und das dann verwechselt. Ja, äh, mit ja, ja bei, dann würden wir es jetzt das gar diskutieren, ne? Das können äh, wir ja gleich. Stopp, genau. äh, wir kommen jetzt sonst in die inhaltliche Diskussion rein, das werde ich heute nicht zulassen. <lacht> <lacht> ähm, ich mache jetzt einfach meine Agenda runter und da steht jetzt äh, bei Ad Andreas der nächste Punkt, Hinarbeiten auf Verständlichkeit, Angst vor Nichtverstehen. Genau. Ähm, das ist äh, ganz kurz zum kommentieren, ich bin äh, in einem... Äh, in, in, in einem Chat äh, eben drauf gestoßen worden, äh, dass, äh, dass ich eben äh, ein Unver Unverständliches, äh, eine unverständliche Kunst mache und das äh, Kunst der Kommunikation sei, also dürfe sie nicht unverständlich sein. Und äh, so ganz platt gesagt, nicht, das war etwas äh, sorgfältiger gedacht, aber. Äh, auf der Künstlerseite würde dem also eine Angst davor äh, äh, zu thematisieren sein, nicht verstanden zu werden und das und sich an der Richtschnur äh, zu orientieren, äh, dass man verstanden wird. Nicht? Und äh, da äh, das finde ich also ein sehr, sehr zentrales Thema. Nicht? Also muss ich äh, dafür sorgen, dass irgendein Publikum, äh, das ja zunächst auch nur im imaginiert ist, äh, das, was ich äh, mache, ähm, versteht, Nein. wobei, wobei Andreas, ja, okay. wo, warum ja. nicht und so, das wäre dann auch zu diskutieren. Genau. Ja, gerne. Genau. So, nächster Punkt, Andreas Buttrich-Sahnig. Ja, nicht. Das, das steht für äh, ein, ein, äh, ein Bild äh, das äh, äh, und, und damit erstmal äh, dafür, was, was können wir hier alles anbringen und dann äh, ist eben auch, dass man tatsächlich äh, bei, äh, Bildbeispiele oder äh, Bilder von jemandem oder sich oder was auch immer zur Diskussion oder zur Betrachtung stellen können soll. Aber was man damit macht, äh, wäre dann äh, auch nochmal zu klären, also jedenfalls äh, auch, auch äh, schwierig und Butrich sah nicht, das bezog sich auf ein Bild von Kunstbabs und äh, äh, das ich sehr gut fand nicht? und das sehr viel, für mich sehr viele Fragen aufgeworfen hat in Bezug auf Landschaft. Und äh, gleichzeitig Butrich sahnig ist dann eben äh, die, äh, die Sauerteigproduktion von Birgit, äh, äh, wo ähnliche äh, Formen, Farb, äh, äh, Charakteristika da sind. Nicht? Und äh, das fand ich ganz witzig. Also das konkrete Werk genau. genau. oder die konkreten Werke. Genau. Mhm. Und dann steht hier noch Kurznachrichten, Befindlichkeit. Aha. Genau, äh, genau das ja, genau, Ich habe die, ja, die Frage so von, von der Abschluss, ne? Oder? So. Ja, ich weiß nicht, ob wir als Abschluss, äh, ja, kann man entweder zu einem Anfang oder ans Ende, äh, ja. äh, ich hätte, würde heute anmelden, dass ich da was äh, zu äh, verkünden habe. Also äh, hier ist nämlich was angekommen bei mir und äh, das würde ich gerne einmal kurz äh, äh, kenntlich machen, zu, äh, äh, äh, einmal äh, sagen, erzählen, zeigen. Mhm. Okay, also dann sind wir jetzt in der glücklichen Lage, Prioritäten zu setzen. Äh das ist nicht so einfach. Vielleicht könnte man es das, nee, das nächste Mal dann vorher machen, aber das ist auch schwierig, weil man dann gar nicht. Nee, jetzt. Weiß, was jetzt geht. Warum nicht jetzt? Ja, ja. Haben ja. wir ja. irgendwie Vorlieben, was wir sagen, das kann jetzt sofort oder sollten wir ja. äh, angehen? Hey, Birgit, hopp, hopp, jetzt los. <lacht> ja, also Birgit, ist es noch aktuell für dich? So in der Form, wie du es formuliert hast. Hallo? Sie nickt. Sie nickt, Aha. Genau. Ich habe hier das Ding vor den Augen und sehe. Dann kopiere ich das jetzt einmal. Wie war das Die Formulierung nochmal? Ich habe die vergessen. Kann man die Formulierung nochmal sagen? Kommt jetzt. Cool. Also, Birgit Kunsthoff-Setting. Zwischen Verbundenheit und Freiheit hatte ich das genannt. Die Birgit wird es vielleicht ein bisschen anders formulieren. Es also geht auf jeden Fall um Setting nochmal. Hm. Ja. Genau. Ähm, also ich muss sagen, ich würde mir gerne eine Viertelstunde ganz am Anfang wirklich nehmen, so wie sie da steht, ähm, weil ich ja sozusagen noch gar keinen Einstand gemacht habe in, in der Gruppe. Und das wäre halt auch was Konkretes. Ähm, da ist die Gefahr nicht so groß, dass wir uns da so sehr ver verlieren in... Aber diese Formulierung ist schon auch sehr interessant. Das ist wieder mhm. dieses ganze Thema zwischen Individuum und Kollektiv. Aha, das ist Verbundenheit, toll. Freiheit, Individuum Kollektiv. Das wollte ich jetzt gar nicht als anstoßen, dass wir es da anfangen, sondern eher nur als Schwingungsfeld. Nämlich es ist ja schon wieder auch dann ja eine sehr natale Frage. Um also, mal nicht emotional zu sagen. Das, ich habe jetzt das nicht verstanden. Sag mal so, noch, was also, ja. Stichpunkt Birgit, Verbundenheit und Freiheit, oh. bezogen auf Setup, genau. ja. Das ist dann letztendlich auch wieder die Frage zwischen Individuum und Kollektiv, was ja. wir hier tun. Privat und öffentlich. Genau, und da doch ja. grundsätzlich in seiner Kernessenz natürlich dann wieder sehr, sehr tief, sehr natal, habe ich jetzt gemeint. Ja. Emotional, nicht so rational, wie man denkt. Es hört sich immer sehr rational mhm. an, weil es gerade nicht mhm. so ist. Ne? so wie wir sehr hatten, dass die Analizität so eine Art ist, irgendwie in die Ecke gedrängt zu sein. Hatten wir ja auch einmal im Kunsttag, genau. Vielleicht ist es auch da, dass, deswegen ist vielleicht die Diskussion da gar nicht das Richtige, deswegen einfach nur als Schwingungsfeld, ich fand das sehr schön. ist jemand dagegen, <lacht> wenn ich anfange mit was Konkretem? Nein, ja, ich bin total dafür. Äh, du bist dafür, Andreas. Ja, ja. Ja, okay du hast jetzt gesagt, nein. Nein, <lacht> also, habe nicht gesagt, nö. Okay, okay. <lacht> ähm, ja, Also dann ähm, fange ich mal an mit, einige von euch wissen es ja schon, oder ich habe ihnen das zeitweise schon gezeigt, und ähm, erzählt von Second Life. Ähm, für mich, also das war ja eine, eine lange Zeit, die ich dort verbracht habe, und äh, ich bin zwar im Moment nicht mehr dort, aber ich denke, das ist, ein, ist einfach ein ganz wichtiger Teil von mir, von meinem Hintergrund, von meinem Verständnis. Und also ihr könnt mir auch gerne Fragen stellen. Jetzt suche ich gerade dieses Ding, wo ich den Bildschirm mal äh, teilen kann. Option, ne? Ja. Also ich teile den jetzt mal und ähm, zeige euch... Ähm, ein kleines Clip, also eine Machinima, eine Machinima, weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird, äh, was ich erstellt habe, äh, hinterher hinter diesem Projekt Träume bauen. Das Projekt Träume bauen äh, ist spontan über Facebook damals entstanden, vor ein paar Jahren, äh, wo, weil ich ja öfter mal dort einen, einen richtigen Traum von mir Nachtraum poste. Und weil ich auch den Bezug zu Träumen halt so spannend finde, also so die ganzen Übergänge von einem sehr wachen Bewusstsein zu einem mittleren Bewusstsein. Hast also die Installation noch? Die gibt es noch, ne? Die steht auch noch in Second Life, die Installation. Ich glaube, die kennt ihr, ja, hast mir gezeigt. Die steht nicht mehr. Die steht nicht mehr, aber okay. du hast Fotos davon. Ich habe Fotos und ich habe einen kleinen, also ich habe Clips gemacht, ne? Cool. Und, ähm... Ja, dann haben da acht Leute, haben halt ihre Nachträume äh, virtuell gestaltet und wir haben eine Ausstellung gemacht. Und davon habe ich einen Clip gemacht und den zeige ich euch jetzt mal. Der ist ohne Namen, aber das sind ja sowieso äh, sind ja Avatar-Namen, also ja. Ähm, der Film ist auch noch nicht ganz fertig, aber es gibt einen Eindruck von dem, was da passiert ist. ab. Hm. Uh, seht ihr, da? Ich seht ihr ich jetzt? Ich sehe noch nichts. Nee. nee. Ich habe aber uh, Teilen gemacht. Schon teilen. Aha, jetzt. Ja. Teilen beginnen. Aha, Alles klar. Jetzt? Okay, cool. Oh. Ja, jetzt sehe ich was. Okay. Genau. So. Geht. Also, wie gesagt, das sind jetzt ähm, kurze Spots von den Werken von den anderen und am Schluss meins noch, ne? also von allen Leuten, die mitgemacht haben. Und so hat es quasi in Second Life gestanden. <lacht> of the action man Das ist mir jedenfalls mal gezeigt. Das ist mir nicht Das mal. Moment, jetzt muss ich hier erstmal wieder zurück. Mögt ihr was sagen? Also ich habe dem auch geschrieben, ich mag ja in der Installation am Ende dem auch mir gezeigt, dass also ich liebe Licht ja selber auch. Heute Morgen habe ich ja auch mein das, das letzten Material für mein Video gemacht, jetzt für Phoenix Asche, weil da jetzt mein neuer Song rauskommt: Phoenix Flügel. Und da habe ich ja auch Morgenlicht auf Wasseroberflächen mit reflektieren ne, und strahlen. Und wenn dann irgendwie Eisschollen oder Öl drin ist, kriegt man dann echt coole auch. Das sind Fotos dann, gell? Ja? Videos. Videos auch. Mhm. kommt ja. jetzt das Musikvideo zu Phoenix Asche gleichzeitig mit dem neuen Song. Den habe ich jetzt schon gepublished. Der kommt jetzt praktisch die nächsten Wochentage je nach Medium: iTunes, Amazon, Spotify, YouTube. Und das Video für den ersten Song, Phoenix Asche, habe ich jetzt heute Morgen dann wirklich ganz früh das letzte Videomaterial gemacht. Und der neue Song, Phoenix Flügel, der kommt dann jetzt jederzeit. <lacht> also ich fand ich fand äh, diese äh, Mehrdeutigkeit oder. Wenn, wenn ich vom, vom Bildbegriff ausgehe, ist das was völlig Neues. Also es ist sozusagen so, dass man äh, jetzt nicht nur Bild, nicht, Bilder nicht nur einfach anguckt, sondern man, man taucht in Bilder ein nicht? Äh, und dort äh, handelt man wie also in einer äh, wie, wie, wie, wie zu Hause in der eigen, in der tatsächlichen Welt kann man sich äh, dort Verhalten, nicht? Also, mit Leuten reden, einkaufen, Möbel umstellen, nicht? Also, vielleicht sogar essen, trinken, was nicht alles, nicht? Aber man kann eben auch die Wirklichkeit in einer Weise verändern, wie man das also in der real, real, realen Welt, so in der ersten Welt, nicht, nicht vermag und verwandelt sich gleichzeitig auch in in einen Teil dieser Welten. Also das heißt, also es wird eben auch eine, eine Identität neu geschaffen. Das wird auch sofort ex, exprimiert. Ich sage extra exprimiert, weil ich also das Wort Expression äh, so, so belastet und so, so unangenehm empfinde. Und ich finde, exprimieren ist das, was heute passiert. Also es sind Vorgänge, aus deren äh, als deren Resultate und Resultanten äh, man... Äh, neue Erfahrungen, neue Ansichten und so weiter generieren kann. Und das ist also gerade in Second Life, glaube ich, eine der, der wesentlichen Sachen. Also nicht das nicht so sehr das Puppenspiel in einem Puppenhaus, in dem man also äh, dann selber zur Puppe wird, nicht? was also auch passiert. Aber vor allen Dingen ist, es, äh, ist, ist das, das Bild selber äh, in einer Weise zum Eingang geworden. Nicht? Also so, sonst ist es ja immer noch so 19. Jahrhundert. Nicht? Also man hat einen Rahmen, durch den geht man dann in eine Landschaft äh, wie Kaspar Davids äh, Wanderer über dem Nebelmeer, nicht? der wendet sich nach links geht den Berg wieder runter. Nicht? Und wir äh, aber äh, äh, schweben mit dem äh, Nebel, äh, <lacht> mit, dem, mit dem Nebel äh, nach vorne äh, in, in eine möglicherweise optimistische Zukunft zum Beispiel. Ja. Und das ist Darf aber jetzt weil ja. Darf ich ganz kurz, du hast eine Axiomatik gemacht, die gar nicht so unbedingt ist, ich als Philosoph bin ja dann neurotisch, diese Sache mit Second Life, da sprichst du diese Sache an, ob denn das Inter jetzt Internet jetzt eine neue Welt ist, also eine parallele Welt oder ein Teil dieser Welt, also die frühen... Ethiker, die sich mit und der Theoriebildung mit Internet beschäftigt haben, ist es genau das Ding, die zwei theorie die man ja auch bei Kant hat. Ne? Also ist praktisch das Ding an und für sich eine andere Welt oder nur eine andere Eigenschaft der gleichen Welt. Mhm. Hat man es auch wieder zwei theorie oder halt die ein Was ich immer die Lösung finde, ist der Pluralismus, also die viele Welten. Also es gibt auf keinen Fall Zwei-Welten, aber es gibt ganz mhm. viele Welten, die gab es schon immer, nur dass es mit dem Internet, dem Internet jetzt noch mehr gibt. Ja. Das, das führt kann zu einer man halt sagen, es hat eine gewisse Exponentialität, ja. Genau. Also es wird immer mehr, immer schneller, wie so ein Ball, der immer schneller Eskaliert praktisch sogar. Aber es ist auch einfach nur eine andere Welt. Nicht, es gibt nicht diesen mhm. Bruch. Das ist, glaube ich, das nicht. Ja. Das, das berührt auch meine Orakel- äh, Fantasien und, und äh, Überlegungen äh, sehr. Äh, was, was für mich auch äh, spannend war, dass in dem Moment wo jetzt diese Clips da waren, waren eben auch, war auch so ein, so ein schnell Durchschalten durch eben verschiedene Welten. Also man hat in, innerhalb der Second Welt World, Second World oder der zweiten Welt, hat man nicht nur eine Welt, sondern das, was mhm. jeder so in sich trägt. Nicht? Das waren also, alles Portale, ne? das waren hat so man eben, Konzentrationszentren. Guck genau. mal, das ist ein Konzentrationszentrum, komm mal rein und dann kommt so ein neues Portal nochmal ja. so, noch mal ein Konzentrationszentrum. Und da ist auch interessant, wie man von einer zu anderen kommt, also von einer Welt zu anderen, das können Sprünge sein, man kann aber vielleicht auch hinwandern, man kann also, hat, hat diverse Möglichkeiten auch rauszugehen aus der äh, zweiten Welt in die erste, dort also den Computer zu manipulieren durch Tasten, Drücke oder was auch immer, und dann plötzlich in der anderen Welt zu sein. Und also es gibt wahrscheinlich viele Möglichkeiten des Zugangs, die alle äh, sind sehr spannend, sehr... Äh, ähm, sehr, sehr bedeutungsvoll auch sind, so dass das also der, der, der, der Zugang haben. selber, dieses, <lacht> dieses hineingeraten, selber auch nochmal ein Thema, nochmal noch mal ein, ein künstlicher Vorgang oder ein Wahrnehmungsvorgang ist, nicht? Ja. Der, der hier also thematisiert ist. Und, und, und was ich finde, ist, dass eben ein Großteil der, der Diskussion, äh, die man heute hat in, in Sachen Kunst, nicht? Äh, jetzt also äh, im, im, im normalen fall nicht ist eben dass man äh, über äh, immer noch über bilder äh, äh, sich unterhält äh, wie wie über äh, genau ist genau sehr ja, beim theater beim kino immer ist es sozusagen so diese diese diese Kuckasten perspektive und äh, das ist in Köpfen von den aller, aller allermeisten Menschen so drin, nicht auch der Fernsehen ist so ein Kuhkasten und so etwas, nicht das, das fängt an sich aufzulösen mit dem, mit dem Internet, glaube ich, mit den sozialen Medien, aber das muss man erstmal so sehen. Ja gut, also das ist, was ich dazu erstmal, was mir dazu erstmal einfällt und woran dann sicherlich gut in die Tiefe gehen kann. nicht Also das so genau. Ja, ähm, mhm. und, sag, und die anderen, oder ist es jetzt hiermit damit äh, angesprochen? Gibt es ein weiter? Also ich hätte noch Fotos, also wo ich so auf die Perspektive und die spezielle Räumlichkeit mhm. und diesen Immersionseffekt ähm, noch hinweisen könnte. Das können wir, können wir noch schnell machen, wenn ihr ja. möchtet. Aber Arik hat das geschrieben, das kann ich vielleicht eben kurz vorlesen. Ja. Also Ausgangsmedium wählt aus dem Repertoire aus, die zu Elementen eines neuen Mediums umfunktioniert werden können, weil man entdeckt, dass zwischen diesen Elementen auch ganz spezielle neue Kopplungen möglich sind. Da die entsprechenden Formbildungen eine eigene ästhetische Qualität besitzen, entsteht ein neues Medium, welches eine Selektion von Selektionen macht, die über den gleichen ästhetischen Parameter läuft. An Jutta, sozusagen geschickt. Also du bist angesprochen, ja, ja, Jutta. Da muss ich nachfragen, das ist äh, jetzt kompakt. Ähm, das müsste ich konkreter äh, anwenden, irgendwie, um das richtig zu verstehen. Äh, möchte ich jetzt nicht machen, weil die Zeit halt doch knapp ist. Also vielleicht einfach von mir noch mal abschließend, dass das eben das Raum erleben ist für mich was ganz äh, Entscheidendes in Second Life und äh, dass, dass man eben miteinander in Echtzeit interagieren kann, oder auch in Nicht-Echtzeit, ne? ähm, das finde ich halt toll. Also man kann räumen, sich miteinander über Distanzen interagieren. Ja, das ist cool ist halt auch die Atmosphäre einfach, die man erschaffen kann mit dem ganzen Visuellen und der Grafik. Ich, ich bin ja. halt dann aber dann wieder der computerspiel sorry, dass ich das böse Wort Spiel verwende und ich vermisse dann immer die Grafik, gucke das immer und denke, geile Idee, gib mir geilere Grafik, weil zum Beispiel andere Computerspiele halt noch viel besser aussehen. Ja. Noch viel, da kann er halt die, gerade diese Drehendrüse der Emotionen und der Atmosphäre und den geilen Szenarien und den tollen Wäldchen, den Verträumten und den lebendigen Städten, die könnte man noch viel cooler machen. Und es, es kommt auf jeden Fall auch. Und es ist halt die Frage, ob man sich dann nur drauf freut. Also ich freue mich da sehr drauf, weil ich aber auch weiß, dass ich da distanziert bin in einer gewissen Form. Aber was du das sagst mit cooler, das finde ich ist äh, äh, wiederum so abhängig davon, was je, jeweils ein das Einzelner erwartet. Das ist klar, aber du kriegst es nee, dann aber das, nicht mehr. Nee, ja, aber mehr du, du, findest, du denn, findest du cool, was alle anderen auch cool finden? Oder findest Nein, das du etwas Spezielles cool? Also bessere Pixel, krassere. Technische. Achso, okay. genau. Also bessere Grafik, bessere Engine voll geiles realistisches Lichtstein, die cooler aussehen als in der Realität überhaupt, wegen den Pixel-Oberflächen und so, ne. Also wenn ihr euch mal, schaut euch zum Beispiel mal in Assassin's Creed, gab es eins über den viktorianische Zeit in London, die haben praktisch das komplette viktorianische London nachgebaut, mit jeder kleinen Stadt, wunderschön und da kommt Dickens drin vor und Karl Marx und Du redest mit denen. Das ne, ist und die genau dachte, das ja. Gegenbeispiel eigentlich, <lacht> weil das ist halt technisch unheimlich gut, aber inhaltlich finde ich es vollkommen. Oh, das ist ein wunderschöner Roman. Ich liebe ja, diese ja, Geschichten, und auch von der das Bildungselemente. Die ja geben gesagt, viel mit. Wie das, das ist mehr ein Roman. es ist nicht interaktiv, jetzt wie Second Life, es ist mehr wie ein Buch lesen. Es ist ja, auch kein ja, aber Ding. das ist genau der Punkt. Du hast also äh, ein Buch, ist wie ein Fluss, äh, du, du hast ihm zu folgen und äh, dieses Second Life ist wie eine riesige Meeresoberfläche oder wie ein, wie ein, ein Ozeanplanet. Oh. Oh. Ist offen, hat, hat äh, Grenzen, äh, die äh, un, unbestimmt sind, in die du hineinbauen kannst. Das ist also das mein, meinem Zukunftsmodell, kommt das relativ nah und äh, auf diese Weise kannst du ähm, ununterbrochen an, an, dies, an die äh, je gegebene Realität äh, andocken. Und jetzt, die, die Technik mag zwar äh, zurück sein in, in, dem, in der Form der Perfektion der Abbildung, aber gerade dadurch wird ja also nicht nur äh, eine Künstlichkeit erzeugt, die eh da ist, sondern auch die Historizität dieser Künstlichkeit nicht, wird deutlich. Das heißt also, wenn Second Life weiterentwickelt würde, dann könnte man also im Grunde ganze Bereiche äh, so lassen, wie sie jetzt sozusagen äh, äh, entstanden sind, auf, auf nicht hm. perfektem Niveau und äh, oh, ja. perfektere Teile an, anmachen. Also die sind, nicht? Die sind ja, da auch er, wenn zum Beispiel genau. jetzt jemand klauen würde, Freeware, wenn es die groben morgen Internetrevolution, alles ist öffentliches Eigentum, jemand holt hm. sich das Zeug von den Leuten, ja. die er Wer wann hat, wunderbar erst stellt mal genau, meine ich jetzt, einfach mal eine Vorstellung, Gedankenexperiment, hm. Dieses viktorianische London von Assassin's Creed ist plötzlich einfach auf einem Server und wir können uns da drin, wie in einem anderen Internetspiel Plattform, so wie hier in einem Chat, da treffen und wir können da rumhängen, würde ich zum Beispiel jetzt tatsächlich in diesem Moment so begeistert sein und sagen, cool, lass uns mal den nächsten Kunsttalk da rumhängen. Nämlich, das ist wirklich, ja. da können wir über Stuck reden, Leute. Ja. Aber kann man dann selber so. sozusagen äh, sich, sich sein äh, Gipseimerchen nehmen und anfangen, den Stuck äh, weiter zu bearbeiten und, äh, oder meinetwegen in die Mauern Höhlen zu graben? Historische heute wir können irgendwie spazieren gehen im, im Dom von London oder so. Ne? So, so wie, wie Paris, eine, eine ganze untere... Ich kann mal was sagen ja. zu, dem, zu der technischen äh, Geschichte. Also, ja. die, die, die Linden sind ja dabei, schon lange das weiterzuentwickeln, und es gibt da wahrscheinlich jetzt auch schon inzwischen was. Und äh, betonen aber, dass sie die alte Version noch aktiv lassen wollen. Ich ja, ja, genau, finde ich. Halt es genau. gibt Leute, die sich damit ja. einfach identifizieren. Und, ähm, und für mich war es eigentlich auch eben das Soziale äh, das Faszinierende. Und da war mir die. War mir die Performance sekundär? Ne? Ja, da denke ich halt als, Inten als Intensivierungsmittel. Ne? Also, da denke ich gar nicht so, da, da, das habe ich ja vorhin gemeint mit Intensivierungsmitteln. So gerade mich, ich werde ja. zum Beispiel, gerade eben werde ich nicht von diesem Haken angelockt so richtig, aber wäre es halt so, dann würde es mich quantitativ auf die Schwelle wirken, dass ich schon, dann wäre ich angelockt. So sind einige. Ne? Und dann kann halt wirklich dieses Soziale dann wirklich auch befördert werden, Kleidmittel dafür, dass es befördert wird. Ne? Und wenn es halt irgendwie effizienter wird, technisch effizienter wird, dann wird es wahrscheinlich auch das Soziale dann unmittelbarer zugänglich für andere Leute. Aber das, so das Soziale ist ja dort auch verwandelt, nicht? Also äh, wir könnten, selbst wenn wir jetzt sagen, diese Situation, in der wir drei uns jetzt befinden, das ist ja auch schon so also eine seltsame, also äh, Arik schreibt Real Virtuality, nicht äh, äh, virtuell Realit virtuelle Realität, reale Virtualität und so, dass das, da, da bewegen wir uns ja schon in an einem sehr eigenartigen Ort, auf dem wir jetzt zusammen sind. Nicht? Also ich gucke rein und, und bin gleichzeitig auch an drei Orten, an drei Räumlichkeiten, nicht drei äh, Lagerfeuern sozusagen. Nicht? Das ist so ähm, äh, eigentlich befremdlich, wenn ich so aus meinem, sagen wir, als ich 15 war, so denke. Ne? So, und äh, dass, dass ich also mir in dem Sinne schon wie in einer Science-Fiction-Episode von irgendetwas vorkommen, nicht? Und jetzt kommt also die, dass es ja schon auch seit einiger, einiger Zeit gibt, dieses Second Life dazu. Und äh, wenn wir das, was wir jetzt hier machen, als auch einen, eine Verästelung des Second Life, äh, äh, der Second Life Welt ansehen, nicht? Dann, dann hätten wir jetzt sozusagen alle in unser erkennen unsere erkennbaren äh, wiedererkennbaren Bilder, also aus der ersten Welt. Nicht, die da aber dann schon Avatare wären, mhm. nicht, die extrem perfekt gemacht worden sind und die wir, denen wir also äh, statt äh, der räumlichen oh Gott, ey, Anordnung ja. eben äh, Bildschirm, äh, eine Bildschirmexistenz gegeben hätten. Man könnte jetzt die aber auch dann rauslösen und dann würden wir also hineinschreiten in einen Raum, der zunächst unbestimmt ist, den wir durch <lacht> Zauberstäben, äh, im Grunde einrichten können und äh, äh, uns gemütlich machen, äh, so wie wir das gerade meinen nicht? Äh, oder gemeinsam zustande bringen. Und damit, da hätten wir dann eine ganz andere, äh, also wir, wir müssten ex nuze das Setting machen. Ne? So, und es wäre instabil, weil es nämlich also ständig von, von anderen äh, berührt, verändert werden könnte. Wir selber könnten es ständig aus Impulsen heraus verändern. Also würdest du jetzt, Godot, einen Wutanfall kriegen? Ich weiß nicht, was du dann mit deiner Umgebung normalerweise machst. Dort könntest du es tun und noch viel mehr. Nicht? Also, <lacht> also ganz viele äh, äh, Möglichkeiten. Und für mich ist die, die Frage, wie schließt sich das zurück, oder wie an, auf, die, äh, äh, auf das, was, was normalerweise als Bild gesehen wird in unserer äh, ersten Realität, ist die Frage überhaupt sinnvoll? Weil man könnte ja sagen Quatsch, warum jetzt sozusagen nochmal den, den Kontakt zur Vergangenheit, zu einer obsoleten das ist das Art das und, kommt und, ja dauernd. Ne? Ich glaube, da gibt es halt auch wieder so ein ja, Missverständnis die kommt, von all diesen redet immer von diesem äh, Bilderverlust. Selbst Handke, der ist groß ausgezeichnet, ist, den ich auch liebe. Bilderverlust, das ist immer Verlust. Das wird, diese Frage wird immer so präsentiert, als geht was verloren. Wenn man sich aber, ja, es passiert etwas. Also, ich rede das Phänomen nicht weg, das denken auch manche, die dann Angst kriegen und dann mich falsch verstehen. Aber es passiert wieder genau das Gegenteil. Es wird eher viel, noch viel intensiv, intensiver. Ne? Viel mehr Bilder, viel zugänglicher. Alles viel schneller, viel dynamischer. Mehr, mehr, mehr Bilder. Bilder, die mehr Macht haben, mehr Macht der Bilder, mehr Piktogramme, mehr Idole, mehr Ausvarifizierung der Idole. Ne? Nicht irgendwie Bilder sind weg. Früher gab es mal Bilder, jetzt gibt es keine mehr. Ich habe ja. äh, ich, ich hab so eine Erfahrung, also die, wie, wie die sich herleitet, das wäre auch nochmal irgendwann bei, bei, bei mal ins, äh, interessant. Aber wo auch immer du die Löcher deiner Pupillen hinhältst, ne? immer kommt Bild an. Nicht? Also es kommt nie ein abstrakter Lichtstrahl an oder so etwas, es kommt immer Bilder an. Also du, du, ich gucke nach da, ich gucke nach dort, ich gucke runter, ich gehe raus. Nicht? Meine Augen, solange sie offen sind, äh, atmen im Grunde, ich nenne das das Bildgas. Nicht? Wir leben sozusagen in so einer Art Bildgas, dass äh, hier im, im, im, im, im Falle der, der virtuellen Realität auf einmal, sich anfüllt mit aus unerwarteten Quellen gespeisten, nochmal neuen Bildern. Nicht? Also im Grunde dieses Normale, mich umdrehen, dabei fühle ich mich in einer heilen Welt, weil es gibt nirgends einen Bruch, es gibt nirgends äh, plötzlich wieder eine flimmernde Ecke, weil die gerade irgendwie entsteht oder sowas, nicht? oder was auch immer. Es ist also im Grunde ständig, äh, vielleicht evolutionär, aus evolutionärer Gewohnheit, alles in sich, homogen, äh, erstreckt sich nach allen Richtungen und so weiter. Nicht? Das, äh, mhm. Und auf einmal ist das also nicht mehr gültig in dem Moment, wo ich also die Realität, äh, aus der, der, die aus dem Virtuellen kommt, äh, für zulässig äh, anerkenne. Nicht? So, da kriege ich auf einmal das Gefühl, und das ist ja auch gar nicht weit weg, weil es gibt ja die Leute, die diese seltsamen Pokémons jagen, nicht? die haben dann eben mit Augmented augmented ne? also Realität zu tun und äh, da könnte ja genauso. Man hat da also eine, so eine Brille auf, man denkt, die Brille verklart einem das normale, Umfeld, nicht das ist gleich die Augen schärfen, äh, unschärfen aus, was auch immer, nicht? Hat man so eine Brille, aber gleichzeitig äh, macht diese Brille allerlei äh, Zusatzspökes, ne? also Spökes in dem Sinne auch von Spuk, nicht? also Spök-Kicker. Man ist also mit der Brille gleichzeitig spök und äh, in der Realität verankert und äh, muss ständig... Mit Irritationen kämpfen, die also auch äh, in diesem Inspiration Overdrive vielleicht also, äh, das münden auch können. Das, ne? das, ist auch nicht, das, ist das ist technisch zum Beispiel auch nichts anderes wie einfach nur das Display. Mhm. Nur halt im Auge. Also, dass sich das Display mhm. verschiebt. Nur, dass es eben. Das ist die Zukunft. So dann kannst so du das so praktisch chaotisch machen, dass es dich irritiert, aber letztendlich kannst du auch das dann nachher entwerfen. Läuft das aber wie bei der 3. Also es gibt ja diese 3D-Brillen, die man hat, wo dann wo man zwei verschiedene Fotos anguckt, und ist plötzlich in der Räumlichkeit. Ne? Das heißt, es sie tritt schon in Konkurrenz. Auch letztendlich der ja nur zwei. Du brauchst eine Vergleichbarkeit. Zwei, dann hast du 3D-Projektion. Das heißt, du nimmst halt dann das, kriegst es nicht viel zu teuer oder noch nicht richtig, aber das kommt viel schneller jetzt. Ne? Das ist ja mhm. bald. Sind einfach nur zwei. Wie sagt man hier diese Augendinger? Ne? Also wo man sich auch reinmacht anstelle von Brillen. Wie heißen sie? Hälften mir Kontaktlinsen. Ja, ja. ja. Und dann hast du, du brauchst einfach nur zwei Kontaktlinsen, dann hast du 3D-Möglichkeiten, es gibt das ganz einfache 3D, da brauchst du rot-blau oder was auch immer das ist. Ja. Und dann gibt es halt das andere, das komplizierte, wo du Algorithmen brauchst, die das dann berechnen, aber das sind einfach nur, dann brauchst du zwei voneinander entfernte Punkte konzentriert auf eins, dann kannst du 3D herstellen, theoretisch. Genau. Man könnte das eben parallel setzen zu dem, was man braucht, um also den normalen visuellen <lacht> Eindruck zu bekommen. Das ja auch 3D. Ne? Das wurde aber auch in der Sci-Fi schon ja, dann richtig Das macht nachher nicht. auch virtuelle optische, äh, äh, wie heißt das, äh, optische optische Verzeichnungsstörungen, nicht also das, was wir ja auch bei normalen Augen haben können. nicht das, Also es, es, es geht also, die, die, die, die Möglichkeit besteht, dass das ineinander geht. Es was, was ja, gibt zum Beispiel dann, auch ne? Straßenkünstler, die auch schon so Ideen, ne? die machen dann praktisch so, also nicht mehr richtig sprühen, sondern so Barcodes, jetzt gibt auch andere Formen dann wieder, aber ich mache das mal ganz plakativ und dann kannst du einfach nur da hingehen das Eis scannen und dann zeigt er dir ein Foto von dieser Wand das ist da drauf bearbeitet ist oder sowas. Ne? Und dann kann man also sich das auch vorstellen, Verdoppelung. So, so es zu, zu Verdoppelung zu, Künstlichen, ja, äh, zu noch mehr künstlichem. Ähm, jetzt ist die Frage, wollen wir noch ein, noch ein Thema von der Agenda mit reinnehmen? Also Nö, ich ich glaube, jetzt Viertel vor, jetzt mal, ne? genau Ich mache jetzt mal den steigenden Gong und dann fragen und dann mal schauen. Ist auch, glaube ich, auch ganz passend jetzt von der Frage her. Also Thema beendet oder was bedeutet das jetzt? Also wie geht es denn dem Künstler jetzt heute? Du kannst sagen, so, okay. Wie, wie geht es denn dem Künstler heute heute an? Ich sehe Birgit Matter, jedenfalls sehe ich immer in so einer Schwimm-Tauchbewegung an endlosen äh, Bilderwänden äh, also und lang und so. Ja. Ne? Ich wollte ja. sagen, ja, das trägt zu meinem Befinden unheimlich bei. Also das heißt also, ich fühle mich ja. viel schwebender. Ja, bei mir ist aber was angekommen, was ich also, wo ich ganz stolz drauf bin. Also nein, kein Kind, aber vielleicht doch sowas. Also ähm, und zwar ist das hier, ich muss mal gucken, dass ich das ein bisschen besser ins Bild kriege. Ich muss das jetzt vorsichtig rausholen. Oh, das ist, dieser Kunststoff ist nicht die beste. So, also es ist jetzt kein neues Entpacken oder sowas, sondern es ist einfach nur, weil dieses, ich schone das und deswegen ziehe ich mir jetzt auch Handschuhe an. Dann, Bei dir kommt immer einfach irgendwas an. Das ist ja, ist ja ein mysteriöses Haus. Das Ankommen. Ja, auch das ist also äh, moderne Zeit. Es, kommen immer, es kommt immer was an. Und zwar <lacht> ist das das Buch. Ist da, sozusagen. Rückseitig. Äh, kann man nicht erkennen. Ah, ja, ich weiß nicht, das ist so. Da, dazu suche, müsste man noch was finden, dass man technisch. So ganz kurz was mal scharf. Kann mal vorlesen vielleicht einfach? Okay, also die Vorder auf der Vorderseite steht Seeher oder Seeher oder Seher, wie auch immer man das lesen möchte, Delphi Displays, Proto auf ewig. Mhm. Container enthält 36 Orakeloberflächen. Mhm. Bindestrich Doppelprotokolle, also 72 Grafiken von 2009 bis 19, Tiefsee-Frames und sechs Textlayer. Also ist eins, eins meiner On-Demand-Bücher und Auflage 1. Das ist also sozusagen ein quasi Original und äh, ist jetzt offen, was damit weiter passiert, weil ich eigentlich auch denke, man könnte da, das noch äh, dafür Verbreitung finden. Ist allerdings in der Herstellung so teuer, dass ich da jetzt nicht einfach eine Auflage von machen kann. Also, das ist eben so riesig teuer. Für mich, für mich. Ne? Und innen drin, und das kann ich nicht sagen, sind äh, im Grunde Grafiken. Und am Anfang und am Ende gibt es also äh, etwas Text, der aber eigentlich nicht einführend ist. Kann man das sehen? Wenn das weiter wegpust, ist es besser gewesen. Also wenn du musst praktisch diese Hintergrund. Aber ich, ich versuche mal was machen. genau. Ja, ich weiß. Man, ich kann erst ja, mal kannst Du kannst es machen. auch scharf stellen, ja, genau. So. Jetzt dürfte besser sein. Wow, ja, das war das. Ja. Man lernt nie aus. Schön, so. da bin ich richtig neidisch auf dich schon wieder. Andy kriegt immer das die geilen so. Postsachen und zeigt uns allen, was für geile Post er kriegt. Also auf der einen Seite ist also in... Schwarz, also die, die mentale Tiefsee des äh, Orakelmediums, da, und auf der rechten Seite sind, äh, die, äh, ist die Suche der Priesterschaft nach Framing und für beides ist aber nur der Grundstoff da. Das heißt also, jeder, der jetzt das Buch ankommt, kann sich entscheiden, auf welcher Seite er äh, sich befinden möchte oder wo er eindringt. Und kann entweder eine Framing suchen, das würde auch bedeuten, dass man Beziehungen versucht herzustellen zwischen den beiden Seiten und, und, und. Oder man geht eben in diese Tiefsee-Welt, in der sich zeigt, was man sieht. Also nur, man sieht nur, weil es sich zeigt. Das ist ja im Grunde auch in unserer Realität so, nur kommen eben andere Gegenstände und am das ist doch super, jetzt haben wir noch genau zehn Minuten. Das Wer ist als nächstes dran? Genau, Jutta. Wie geht's denn dem Künstler heute, Jutta? Der Künstlerin, Entschuldigung, wie geht's denn der Künstlerin heute? Wie geht's der Künstlerin? Ähm, ja, ich finde die, St die Stunde so knapp, damit muss ich mich mal zurechtfinden. Vermisst dann die Öffentlichkeit oder wie? Du bedenkst echt, oh Scheiße, ich würde echt, wenn dann die Aufzeichnung weg ist, dann denkst du, ich möchte mit dem Laufsteg zurück, irgendwie, warum werden wir nicht mehr aufgenommen? Nein, nein, nein. Ja, das okay. ist halt das Einzigste. Nach einer Stunde ist einfach nur die Aufnahme weg. Wir können immer noch weiterreden. Ja, ja, ja, ja. ja. Wir machen so ein Fenster. Also, aber das ist natürlich eine wirklich interessante Frage nochmal. Nicht? Also äh, wollen, wollen wir, wir? können ja sagen, wir wollen keine perfekten Cuts und deswegen aber äh, sollen die Leute also eintauchen können. Aber auch dann bilden wir ja immer einen Rahmen, in dem es einen Anfang und ein Ende gibt, äh, über den wir hinaus äh, weiterleben. Nicht? Und äh, den, den, wei den weiterzumachen, würde würde sagen, also dass wir Teilhabe das haben wollen, mehr, ne? es ist, es ist sowieso, Also für die Katz ist es so oder so chaotisch. ne also ja, wir ja. haben ja, Das heißt, wenn wir nur eine halbe Stunde machen würden, wäre das inhaltlich so viel, dass das auch für den Katz nur chaotisch wäre. Ne? Das heißt, es ist halt die Frage, wie viel Chaos ist überhaupt nötig. Und über eine Stunde ist dann nicht mehr die Frage nach schlechten oder unperfekten Katz, sondern einfach keine Katz oder welche Katz. So eine Stunde ist eigentlich, das geht noch... Aber darüber wird dann einfach nur noch, dann wird es auch einfach richtig schwierig. Ne? Dann fängt man an, sich so komisch reinzusteigern und zu flashen. Und das ist auch nicht nötig. Also, ich habe mir so andere äh, äh, entsprechende Sendungen ein, noch angeguckt. Und ich finde, ja, die, die, die äh, agieren über politische Themen, zum Beispiel das Ruhrgebiet und, und haben dort relativ äh, knappen Stoff. So wie sie ihn besprechen, ist das auch im Grunde, hat das den Charakter von. TV-mäßig gewordenen Artikeln. Nicht? Da haben sie auch relativ starke Meinungen zu, zum Beispiel das, was ich da gesehen habe. Und bei uns ist es ja eben so ein Sich finden. Nicht? Und äh, da fühle ich mich schon so Gerade dadurch gibt es halt zigtausend Ebenen. Kontrolliert, Ja, ne? Wir haben ja mehr Ebenen, als wir Teilnehmer haben. <lacht> Auf jeden Fall. Gerade weil es so frei ist. Deswegen also, meine ich ja, das ist wirklich, also wirklich praktisch ist es einfach. Ich meine, das ist wirklich ganz praktisch im Sinne von. Filterraum, der vor einem Computer sieht, das als Masse hat und dann nachher, also das ist ja selbst die Katz einzeln, ist auch immer, wenn ich Leuten zeige, die sagen dann immer, oh, das verstehe ich nicht, das ist mir zu hoch und dann versuche ich ihnen klarzumachen, dass wenn sie es verstehen würden, sie nicht schlau wären, sondern eher so, da würde was falsch laufen, ne? nämlich, also so richtig diese Idee, das verstehen zu können, der Art geht nicht, wenn man es verstehen will, dann eher als ganze Masse, ne? also so dieses Ganze, man wird alle Katzen hinterher eins, zwei, schönes, drei schönes vier. Stichwort für Andreas, ja? Dann könnten wir vielleicht zu diesem Thema nochmal, zu dem Verstehen. Ja, wir haben nur noch zehn Minuten. Das, äh, das Eintauchen, das ist mir noch wichtig, dass das nicht verloren geht. Ne? Also das, was Andi gemeint hat, dass Leute sich entfalten können. Eintauchen, das ist genau das, was auch gerade mit Jutta passiert ist. Das, ist eigentlich, das geht gar nicht verloren, im Gegenteil. nämlich Das ist ja sowieso das Gespräch, was wir miteinander uns haben, diese Begegnung. Und wenn wir die Aufzeichnung abbrechen, geht das Gespräch, so wie das vorher gemeint hat, weiter, nicht? eigentlich fängt es vielleicht sogar, sogar auch erst an. Ja, ja. So das, das ist genau das, was, was Sie aber auch gemein finden. Also so, ich, ich, aber das ich, ist auch echt nicht schlimm. Das ist wirklich trivial jetzt in diesem Punkt. Also so, da na ist gut, das ist so, drin. genau, ihr, ihr geht jetzt mal alle raus <lacht> so. <ich lacht> das <ist> halt so. <lacht> so Andrea, jetzt möchte ich Andrea, Birgit mal bitte zu ihrer kongenialen Verbalität verpflichten. Kamera, was hast du, Jutta? Bisschen, du, dein Kopf ist abgeschnitten, so bis da, ja, so, besser, ja. Mhm. Ich bin schon richtig gespannt. Hey Birgit, darstellende ja. Künstlerin, du hast heute gerade wunderschön expressiv getanzt für das Empfinden von uns allen. Gib mal verbale Auskünfte darüber, wie es der Künstlerin heute so geht. Bitte. <lacht> Friede, Friede ist gut. Darf man nicht verwechseln, ne? Also in England gibt es ja auch den, ne? Also der in England, der ist ja ganz schlimm. Das ist ja die Fotze. <lacht> Na, das ist doch wunderbar, dann kann noch jemand oder anderes generalisieren oder darstellen oder philosophieren darüber, wie es dem Künstler geht. Ich habe auch noch nichts gesagt. Also ich ja. denke dem Künstler, weil man auch irgendwie hier im Stichpunkt Unterheblichkeit, ähm, geht es auf der einen Seite sehr gut, aber auch Gerade wegen den gleichen Gründen sehr schlecht, weil es diese Übersättigung ist, die ich auch vorher ein bisschen angesprochen habe. Ne? Es ist sehr viel und sehr intensiv und Überwältigungsästhetik und Bannen und Binden und immer kräftigere, intensivere Portale und immer tiefere Konzentrationsformen, die sich dann stark, dann auch wieder natürlich viel stärker dazu zentieren, sich zu polarisieren und sich extrem anzufeinden oder anzufreunden. Alles extrem. Genau. Machen ja, wir wenn nicht. wenn man Unterheblichkeit ne, ansprecht, dann <lacht> gerade genau. so dieses, was schon automatisch passiert, wenn man es sich nur vor Augen führt. Also so wie ich es vorher einfach nur so dargestellt habe als Realität, wird man schon fast so manisch. Ne? Und dann ist Unterheblichkeit eher das Ding, das einfach mal nur zu sehen, also auch darzustellen, dass es so ist. Und dann auch vielleicht erstmal als Realität zu begreifen, nämlich ich glaube, das macht viel mehr mit uns, als wir bewusst gerade eben zugeben oder überhaupt wahrnehmen können. Das ist der Punkt, der für mich sehr wichtig ist. Overload. Genau. So, und Arik? Arik, was ist mit dir los? Was ist los mit dir? Genau, was geht, Arik. <lacht> und äh, du wurdest noch mal gefragt, äh, was äh, äh, du mit Unterheblichkeit genau meinst. Also hm. Überheblichkeit äh, scheint ja also äh, bekannt zu sein, so, nicht? Also, äh, dass es sich überheben, nicht. Äh, über etwas anderes. Und unterheben, äh, da bist du jetzt mal gefragt noch. Ein, ein Kuchenteig, denke <lacht> <lacht> unterheben ich. Nicht unterheben, ja. genau. du meinst mich, ne? also den Eischnee, den Schaum, den, den man dann unter den Teich hebt, damit also äh, die, äh, die Eierkuchen mal. besonders gut werden. Und runterschweben, genau so, also, guck mal, dass es locker wird, was gemacht. zu tun. Mhm. Ja, wenn aber man, wenn, wenn man das Gegenteil von Überheblichkeit sucht, was wäre denn, was ist denn das Gegenteil von Überheblichkeit? Demut? Oh ja, auf gewisse ist, äh, ist das was? Ist Unterheblichkeit Demut? Ja, ja, also Unterheblichkeit hat was mit Demut zu tun, ja. Aber auch viel pragmatischer und viel einfacher, ne? das ist tatsächlich eher dieses... Wow, was geht denn ab? Nee, da, da bleibe ich jetzt nicht mal dran kleben. Ich mache es erstmal ruhiger und gucke mal, was das tatsächlich ist. Wirklich viel mehr, viel präziser. Also das ist so dieses entspannt euch, entspannt euch mal wieder, irgendwie auch okay. Man kann sich immer noch ne, das ganze Überhebliche oder das ganze, was denn gerade eben wirklich so es geht ja sehr viel, ne, was, was so geht. Was ich schon wieder so, so, so irgendwie pseudotief hier daher Quatsch. aber die Frage ist auch flapsig, wie gesagt. Das, war, das das brennt das ja nicht weg, ne? das kann man auch einfach mal kurz mal so, wie man die Schuhe vor der Türe stehen lässt, kann man das mal ausziehen, vor der Türe stehen lassen, dann hier reingehen, sich mal entspannen, vielleicht mit den Leuten, die ähnlicher Situation sind wie man selber, sei es jetzt gut oder neg negativ oder was auch immer. Mal, mal gucken, was ist, was denn eigentlich, so wie ich es gemeint habe, da werde ich jetzt wirklich interessant und nicht mehr so pseudotiv, sondern da denke ich tatsächlich, das ist wichtig, dieser Punkt. Nochmal, was macht denn das eigentlich tatsächlich mit uns allen? Nämlich ich, die Ahnung, dass es viel mehr mit uns macht, als wir tatsächlich glauben oder uns dessen bewusst sind, ist doch sehr stark bei mir. Ja, genau. Also deswegen ist das auch äh, so eine Art Selbstversuch, aber in einem, mit einem auf, ein, auf der Ebene eines erweiterten Selbst. Und äh, das das finde ich ganz äh, schön, dass man also gleichzeitig etwas mehr macht als äh, äh, nee, etwas weniger macht als das sozusagen. Die, diese, da ist also so der existenzielle genau, Bezug ist dann natürlich wieder die Macht, den gibt es ja auch, nämlich auf der einen Seite ist so viel Angebot und so viel Möglichkeit, so viel Potenzial, so viel Reibung, so viel Reizung. Auf der anderen Seite, wenn man ganz materiell anschaut, geht es den ganzen freien, tollen, bunten, jungen, kreativen, autonomen. Uh, unbestimmten Künstlern gar nicht so toll. Ne? Die kommen gerade mal so durch, wenn überhaupt. Und dann kann man natürlich ganz auch einfach dieses Urne, also was ist dieses, dieses Mysterium der Macht, wie passiert es, dass die Leute, die eigentlich die Macht haben, die abgeben an wenige, die sie nicht haben, die sie eigentlich nicht haben. Ne? Also, das sind. Äh, die vielen und die wenigen. Ne? Das ist ja dieses Mysterium jeglicher Machttheorie. Wie passiert dieses Moment, dass die Masse, die die eigentliche Macht hat, es trotzdem abgibt an wenige Kleine? So, Jutta, du siehst so aus, als würdest du gerade was sagen wollen. Zwei Minuten haben wir und noch. Zwei wenn Minuten die noch zum Schluss. Das ist ja eigentlich nicht. Ah, ah. Seltsam, so ein Raum ja. zwischen dem, das erwartete Ende. So ja. haben wir auf einmal so ein... Ja, ja. Was ist? Ich habe auf die Uhr geguckt, das ist das schon. Und dann habe ich immer mal auf Birgit geguckt. Und wir hatten wirklich auch gut Birgit hat auch dann, Birgit, das Sieht dann auch schon aus. Echt toll. ein spannendes Experiment, ja. Toll, macht total Spaß. Kommt auch echt viel mehr rüber, als man denkt, ne? Und da rein, rüber, rein, durch, mit, darunter, überheblich, über unterheblich. Ja, ich habe immer die Versuchung zu kommentieren, was da jetzt sozusagen die Untertitel zu sprechen. <lacht> zu dem okay. Stummfilm, der da äh, sich, sich äh, äh, hier ausdrückt. Eben ganz schön. Also ich bin ein bisschen irritiert, äh, wenn, wenn ich hier Gott, äh, Gott zuhöre und Birgit anschaue, dass... Es gibt keine Korrespondenz zwischen dem, was du erzählst oder was dem, was Birgit zeigt. Und ich habe da noch die Mühe. Entweder höre ich dir zu oder ich, ich schaue Birgit an. Nicht? Das ist mir äh, einfach noch nichts viel. Vielleicht auch nicht, weil ich überfordert Ich bin einfach müde. Ich bin fertig irgendwie. Das ist hier so wie bei dem Buch. Nicht? Also die Seite und, und die Seite von dem Buch nicht? ist äh, völlig fraglich, ob, ob und wie diese äh, miteinander korrespondieren. Und äh, das ist so eine Art äh, Nullpunktfreiraum, nicht? der also vielleicht auch äh, mit, mit den unbestimmten äh, Partien im Second Life also zusammenhängt und äh, mit dem, was, was also Godot mit äh, Unterheblichkeit meint, nicht? dass also auf einmal äh, in, in all der Nichtperfektion äh, eine, eine, eines Treffens, einer, einer Zusammenkunft etwas entsteht, was äh, als so eine Art Null, Nullpunkt äh, ähm, Startpunkt äh, verstanden werden kann. Nicht? Nullpunkt also, Startpunkt verstanden werden kann. Cut. Äh, cut. <lacht> no.